Was ist eigentlich die wichtigste Schlagzeugübung? Die, die du gerade übst. Das schauen wir uns an. So, am Schlagzeug, du weißt es, da gibt es ja ewig viel zu lernen. Rudiments in Händen und Füßen, Unabhängigkeitsübungen in Händen und Füßen, Groves, Fills, äh, Technik, was auch immer. Also Der Berg an potenziellen To-Dos ist echt, echt, echt hoch. Und das kann dich wirklich erschlagen. Also hier das zu sehen und dann dich zu vergleichen und denkst also du sollst nur anfangen ja? genau also ich meine so geht es uns allen da brauchen wir nicht reden aber das hier ist wunderbar der berg mit den ganzen potenziellen übungen der steht den machst du auch nicht kleiner ich auch nicht aber jetzt braucht man die übung die dich wirklich weiterbringt. Und das ist die die du gerade machst das ist auch die wichtigste für dich denn angenommen berg hier übung Dein Tal, das ist die Übung, die du gerade machst. Und wenn du die machst, die soll dich ja hier hinbringen. Deswegen hast du ja beispielsweise auch die Ziele. Und von den Zielen, da kannst du dann jede Übung ableiten. Okay, also die einzelnen Schritte. Und deswegen ist auch die Übung, die du gerade machst, die wichtigste, weil dich die zu dem Berg hinbringt. Okay, und jetzt ein Beispiel dafür, weil das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, ja, abstrakt, sagen wir es mal so. Ein Beispiel. Du hast hier als Ziel, du möchtest ein bestimmtes Lied lernen. Okay, das ist dein Ziel. Gehen wir eben zwei Monate bis zum ersten, ersten, in zwei Monaten. Das ist das Ziel. Was ist jetzt die wichtigste Übung dafür? Genau, du musst beginnen. Und beginnen, das ist der erste Schritt. Und wie kannst du jetzt beginnen? Beispielsweise heute übst du einen Groove. Okay, das ist jetzt wichtig. Der Rest interessiert dich gar nicht. Du kannst nur diesen oder du... Du kannst natürlich auch mehr üben, aber du weißt, was ich meine. Also diese eine Übung, das ist jetzt für dich die wichtigste. Und wenn du nächste Woche wieder übst, beispielsweise, was ist dann für dich das Wichtigste? Genau, wieder das, was du heute übst. Das kann wiederholen von letzter Woche sein und dann hängst du vielleicht noch den zweiten Ruf dran und immer so weiter, bis du eben hier bist. Aber du kannst nicht hier schon heute üben. Das geht nicht. Also du kannst nicht dein Ziel schon heute erreichen, weil dann wäre es ja kein Ziel, dann wäre es ja hier. Dann wäre es ja quasi der erste Schritt oder der Schritt, den du heute gehen kannst. Aber ich hoffe, das ist verständlich. Aber ich denke schon, falls Fragen dazu gibt, bitte schreiben unbedingt, unbedingt in die Kommentare, denn das ist wirklich wichtig. Und ähm, ich, ich muss das auch erst für mich erkennen. Ziele und große Visionen und pipapo, du weißt eh, wunderbar. Aber das ist jetzt mal gar nicht so wichtig in der Praxis, sondern in der Praxis ist wirklich essentiell, was wir machen können. Und das kann der Schritt noch so klein sein. Ist egal, aber den packen wir. Und den packen wir sehr gerne gemeinsam, wenn du möchtest. Abonnier den Kanal, du weißt es eh. Hier kommen jeden Freitag neue Videos. Und da muss ich jetzt gleich einhaken, denn ähm, die letzten Videos bzw. es gab hier die oder es gibt oder gab es gibt natürlich immer noch die Fill in Friday Videoserie. Die kam immer freitags und ich sage schon kam, denn die wird so nicht mehr kommen wie du die kennst. Nämlich ähm, es gibt ja sehr viele Themen am Schlagzeug hat man hier mit dem Berg, ne? Und ich möchte die natürlich auch mit dir behandeln. Aber die Sache ist auch die, aus zeitlichen Gründen ist es mir einfach nicht möglich, hier zwei Videos oder so in der Woche hochzuladen. Und deswegen musste ich mir oder die Entscheidung treffen, so, hey Manu, möchtest du weiterhin, weiterhin die fill -in friday videoserie machen? Ich meine, ich mag die sehr gerne und du magst es auch sehr gerne. Aber dann fehlt mir halt einfach die Zeit bzw. die Kapazität, andere Themen zu behandeln. Deswegen neue Themen. Sorry dafür, wenn das jetzt irgendwie überraschend kommt oder so nicht traurig sein. Die Fill in Friday Serie, die ist vor vorbei, sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß natürlich nicht, was die Zukunft bringt, aber dafür macht es jetzt Platz für ganz, ganz viele andere spannende Themen. Zum Beispiel die nächsten oder die nächsten, die ich mir schon gedacht habe, das wären zum Beispiel Schlagzeugmythen, die du nicht glauben solltest. Gibt schon die Gründe dafür. Und ich möchte auch sehr gerne, wenn du Lust hast, ein Duett mit dir spielen, dass du auch ein Schlagzeug-Solo spielen kannst. Ja? Klingt spannend, oder? Das finde ich auch. Deswegen natürlich immer mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem glücklichen Auge in die Zukunft sehen. Ne? Und ich freue mich sehr drauf und vielen Dank natürlich auch, dass du da warst. Wir sehen uns, wenn du magst, nächsten Freitag oder schau dir einfach ein anderes Video an dass du heute gleich zu deiner wichtigsten Übung machen kannst. In dem Sinn, viel Spaß damit, viel Erfolg. Melde dich gern bei Fragen und wir sehen uns, wir hören uns. Bis